Am 14. Juni 2021 wurden zwei Anträge zum Thema tini im Bauausschuss der Stadt Lüneburg behandelt. Ein Antrag der SPD zur Schaffung von Grundstücken für Siedlungen mit Tini-Häusern wurde beraten. Die Verwaltung hat den Auftrag erhalten, Möglichkeiten auszuloten. Ratsherr Michel Paoli von Die Linke hatte mit einem weiteren Antrag die Absicherung einer bestehenden Siedlung in Lüneburg-Kaltenmoor auf dem Grundstück vom Wohnprojekt Unfug gefordert. Dort stehen neben einem Wohnhaus Bauwegen. Die Stadt hat das Bewohnen der Wagen vor einem Jahr untersagt. Obwohl das Wohnprojekt Unfug bereits Kernforderungen des SPD-Antrages umsetzt, wie zum Beispiel Wohnraumverdichtung ohne zusätzliche Flächenversiegelung, wurde der Antrag abgelehnt. SPD-Oberbürgermeister Ulrich Metke bezog erneut vehement Position gegen das Projekt. Herr Pauli, ich will mich mit Ihnen gar nicht streiten, weil es sinnlos ist. Es gibt so einen Spruch von Goethe, den würde ich am liebsten bringen, aber ich lasse ihn lieber. Insofern lassen Sie das zum Protokoll nehmen. Und Sie können ja dann mit Ihrer Mehrheit ab der ersten Hälfte das alles machen. Ich freue mich, ich werde einer der Kläger auf der anderen Seite. sein. Das Wohnprojekt Unfug hat sich in einer Pressemitteilung geäußert. Der SPD-Antrag zu Tinhäusern geht in die richtige Richtung, hat sich jeder leider als Wahlkampfmanöver entpumpt. Die Ankündigung des spd ob bei neuen Mehrheiten im Stadtrat notfalls persönlich gegen eine rechtliche Absicherung Unfugs zu klagen, zeigt, dass der Konflikt ein rein persönlich Politischer ist. Unfug wird bekämpft, weil dort dem OB politisch umliebsame Menschen leben.